In den sozialen Medien und auch in Business-Netzwerken und natürlich auch von den üblichen Coaches äh, werden ja immer gerne so ein paar Wahrheiten verkündet, die euch dabei helfen, richtig, richtig krass erfolgreich zu sein. Und eine möchte ich mir da heute mal ein bisschen rauspicken, weil ich da gerade drüber gestolpert bin. Ohne jetzt einen Namen zu nennen, wer das gepostet hat. Ähm, aber äh, Ihr wisst bestimmt, dass mega viele erfolgreiche Leute irgendwie so bestimmte Routinen haben. Ne? Die stehen halt irgendwie mega früh auf, machen dann bla bla bla, ein bisschen Frühsport, ne? ein bisschen Frühstück. Und äh, bevor sie irgendwie ihren Tag eigentlich schon so richtig begonnen haben, haben sie schon die halbe Welt gerettet, äh, ein paar E-Mails geschrieben. Und äh, das ist natürlich schon ganz spannend. Ja? Warum schaffen die das? Die schaffen das, weil sie halt so wie zum Beispiel Mark Zuckerberg äh, jeden Tag das gleiche T-Shirt anhaben oder wie Barack Obama ein weißes Hemd, eine Krawatte und ähm, dann geht es richtig ab, Leute. Also wenn ihr das auch so macht, dann ist eurem Erfolg eigentlich nichts mehr im Weg. Das ist natürlich Quatsch. So, warum ist das Quatsch? Was da eigentlich passiert, ist, dass tatsächlich verwechselt wird, was die Ursache ist und was die Wirkung ist. Und das müsst ihr euch mal genau angucken. Was wird da verwechselt? Wenn man sich total viele Routinen schafft, dann ist man natürlich eingekastelt in so eine Welt von Routinen. Und niemand von diesen super klugen Leuten würde euch empfehlen, werdet ein mega krasser Spießer, spitzt jeden Tag eure Bleistifte, äh, sortiert eure Bücher nach äh, Alphabet, äh, guckt, dass äh, der Abstand vom Regalrand äh, bis zum Buch immer genau 1,12 cm ist oder so. Das ist natürlich ja alles Quatsch, das macht euch ja nicht erfolgreicher. Erfolgreiche Leute haben ja deswegen Routinen, weil sie einfach wahnsinnig wenig Zeit haben und diese Zeit, die sie haben, möglichst effizient nutzen wollen. Das heißt, es kommt nicht andersrum. Es ist nicht so, dass ihr einfach nur ein paar Routinen euch einbauen müsst und dann werdet ihr erfolgreicher. Sondern wenn ihr keine Zeit habt, dann werdet ihr natürlich dazu kommen, euch auch ein paar Routinen einzubauen. Und das ist eigentlich so der ganze Trick. Ja, also es, es, es bringt euch tatsächlich nicht weiter darauf viel zu geben und irgendwie auf diese ganzen Sachen zu gucken. denn Wenn man sich es mal von der anderen Seite betrachtet, ist es doch so, jeder Task, ja, jede Sache, die ich irgendwie tatsächlich so weit automatisieren kann, dass es eine Routine ist, die kann ich doch auch entweder automatisieren, indem ich sie sozusagen den Computer machen lasse, oder ich kann dafür jemanden einstellen, dass er das macht. Also alles, was ich so weit runtergebrochen habe, dass es eine Routine ist. Also okay, mir jetzt ein weißes Hemd anzuziehen, dafür würde ich jetzt auch niemanden einstellen. Aber prinzipiell, ja, wenn ihr Sachen in eurem Business so weit runtergebrochen habt, dass ihr es auf einfache Routinen reduzieren könnt, automatisiert oder stellt jemanden dafür ein. Behaltet euch die Kreativität, denkt über das nach, was ihr schaffen wollt äh, und dann schafft müsst ihr es halt einfach machen, ja? da passiert nicht viel äh, durch, durch ein bisschen Routine hier oder ein weißes Hemd anziehen oder das gleiche T-Shirt wie Mark Zuckerberg, der ist doch nicht erfolgreich, weil er halt irgendwie immer jeden Tag das gleiche T-Shirt anhat, sondern weil er einfach tatsächlich sehr, sehr viel dafür tut und ein sehr, sehr anstrengendes Leben führt und äh, das ist, glaube ich, die Frage, die ihr euch beantworten müsst, seid ihr bereit dazu, so ein anstrengendes Leben zu führen, wollt ihr das überhaupt? Muss, muss man ja auch nicht. Ja? Also, es gibt ja auch andere, auch andere Dinge im Leben. Und äh, das, das, das ist aus meiner Sicht die entscheidendere Frage. Und fallt nicht auf diesen Quatsch rein, irgendwie setzt ein paar Routinen und dann, äh, ja, weiß ich nicht, dann eskalieren die Leads in deinem Postfach oder dann äh, gehen die Umsätze durch die Decke oder was auch immer euch die Leute erzählen. Ja? Das ist einfach Quatsch, ist einfach Quatsch.